Und damit willkommen zu VVV VVV heißt das so ist das so richtig wie will man es aussprechen wie, wie, wie, wie, wie, wie? oder vielleicht V6 oder V6 ich weiß es nicht ihr könnt es nennen wie ihr es wollt aber willkommen zu dem neuen Let's Play wir spielen dieses äh, sehr tolle Spiel was äh, ein bisschen älter ist jetzt aber es ist immer noch sehr toll und ähm, Die habe ein bisschen rumgefragt wer alles, das Spiel kennt und viele kennen es aber gespielt hat es irgendwie keiner und ich habe das Spiel schon seit längerem mal gekauft. Und jetzt dachte ich mir, passt es ein bisschen? Oder passt es dir gut, das jetzt einfach mal rauszupacken und zu so Let's Playen? Deshalb willkommen zu meinem Let's Play, zu diesem Spiel. Ähm, ich denke mal, die 6 V's bedeuten, so sind so Pfeile nach unten oder so. Weil das Spiel hat sehr viel mit Gravität zu tun. Man kann nämlich an der Decke kleben. Und was werdet ihr noch sehen? Äh, was ich euch noch zeigen wollte, bevor ich anfange, ähm, ist, dass man, wenn man zum Beispiel in die Option geht oder so, dass sich dann die Farbe ändert. Yay! Ja, äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und da sind wir in unserem Raumschiff. Oh oh! Ist alles okay? Nein, wir haben irgend irgendwas getroffen und jetzt ist alles am Arsch. Äh, was ist falsch? Wir werden landen. Wir müssen Crash Lang nur machen. Evakuiert alle! Alle zum Schiff! Das sollte nicht passieren! Oh oh. Puh, das hat mir aber echt Angst bereitet. Aber zumindest konnten wir alle fliehen, Habe ich recht, Leute? Äh, äh, äh Leute? Uh. Welcome aboard. Best arrow keys? Ja, auch so. Okay, also mit den Pfeiltasten können wir alles machen. Nach oben drücken, dann kommen wir nach oben und nach unten drücken, dann kommen wir wieder nach unten. Oder man kann auch oben nach oben drücken. Okay. Mit links und rechts bewegen wir uns. Und ich hoffe, der Sound passt uns sonstigen Moment. So, ich habe mal ein bisschen den Soundweiser gedreht. Ich hoffe, das passt jetzt so. Äh, Conundrum, okay. Unten sind immer die Namen von den Leveln. Oder den Orten, wo wir gerade sind. Ich frage mich, was mit dem. Nee, ich frage mich, warum mich das. Warum mich das Schiff alleine hier teleportiert hat und wie die anderen sind. Ich hoffe, den anderen geht's gut. Ich hoffe auch. Da ist ein Checkpoints. Soweit ich weiß, also ich habe wirklich mir nur den Anfang angeschaut. Was stand da? Leap of Faith. <lacht> okay. Äh, Traffic.. oh, sorry. Ähm. Traffic Jam. Alles klar. So, wenn wir von denen getroffen werden, dann sind wir wahrscheinlich tot, deshalb sollten wir das vermeiden. Zack. Atmospheric filtering unit. Zack. Ah, verdammt. So. Nein. Jetzt. Ah, nice. Das ist cool. Linear Collider. Hm? Terminal? Personal Lock. Fast jeder wurde evakuiert vom Sch vom Raumschiff. Ein paar von uns werden dann das Schiff verlassen, sobald unsere Recherchen vollendet sind. Okay. So, hier müssen wir aufpassen. Zack, am Runden und dann so. Ja. Nice. Security Sweep. Oh, oh. Da müssen sie sich treffen. Gantry and Dolly. Oh, das geht kaputt nach der Zeit. Okay. Komm's Relay. Was? Help us. Was stand da? Hilfe! Kann, kann irgendwer diese Nachricht hören? Ja. Verdigis, Bist du das? Violett? Bist du das? Captain, dir geht's gut. Irgendwas ist mit diesem Teleporter. komplett jetzt schief gelaufen. Ich glaube, alle sind zufällig irgendwo hin teleportiert worden. Die könnten überall sein. Oh nein. Ich bin auf dem Schiff. Es ist... Sehr schlimm kaputt gegangen, das Schiff. Aber es funktioniert irgendwie noch. Wo bist du, Captain? Ich bin in irgendeiner Space Station. Es sieht sehr modern aus. Ich glaube, da gibt es irgendeinen Zusammenfall mit den Dimensionen. Ich broadcastete... Ich streame die Koordinaten von dem Schiff zu dir rüber. Okay. Da hinten müssen wir also hin. Ich kann dich nicht zurück teleportieren, weil du weißt ja, das Ding ist irgendwie Schrott. Aber wenn du den Teleporter irgendwo finden kannst, dann solltest du eigentlich in der Lage sein, zu mir zu kommen. Okay. Danke, Violette. Okay, ich werde versuchen, einen zu finden. Fisch, Glück, Captain. Ich suche, ich guck mal, wo die anderen sind. Okay, alles klar. Ähm... Ich hoffe, ich, ich werde wahrscheinlich ein bisschen was rausschneiden von den Sachen, die ich hier falsch vorlese, deshalb, äh, oder halbwegs falsch vorlese. Ist ja nicht alles bei mir 100% richtig. Gantry and Dolly. Ah, da waren wir ja schon. Aua. Okay. Warten, bis das Ding kommt. Ah, verdammt. Moment. Nein! Ich bin so schnell. So, hier. Zack. Und dann mitlaufen. Und dann nach unten. Okay. The Yes-Man. <lacht> yes, yes, yes. Alles klar. <lacht> Zack. Stop and Reflect. Kann ich so machen? Also funktioniert. Aber warte, da links ist noch irgendwas. Da will ich hin. Oh Gott. Geht das überhaupt? Ach, ich kann nicht wechseln, während ich in der Luft bin. Ach, vielleicht soll man hier noch später hinkommen? I guess? Ich komme da halt irgendwie nicht hin. Weil ich kann in der Luft nicht meine Richtung wechseln. Ne. das funktioniert nicht. Gut, dann machen wir erstmal mal weiter. Es gibt ein paar Collectibles zusammen im Spiel. Ich werde versuchen alle zusammen. Wenn ich welche nicht finden sollte, dann werde ich sie euch irgendwann noch einblenden. Vielleicht in der letzten Folge oder so. Diese Dinger meine ich hier rechts. Oh, ich frag mich, was das sein könnte. Ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, das Spiel zu verenden. Aber <lacht> es ist bestimmt was Cooles und damit können wir bestimmt irgendwie arbeiten. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Okay, aber das Ding zu bekommen ist echt kein Kinderspiel. Okay, let's go. Ich versuch's. Okay, ich lebe noch. Okay, das find ich cool. NEIN! Aber man muss aber so lange auf das Ding warten. Das nervt mich ein bisschen. Ah nein, noch nicht. Oh Gott. Jetzt. NEIN! Das ist echt nicht einfach, Leute. Ich weiß gar nicht wie viel das Spiel kostet, ich glaube so zwischen 5 bis 10 Euro. Gibt's auch auf der Nintendo Switch. Wo ist das noch gibt, weiß ich nicht. Ach verdammt, schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Aber die Dinger will ich versuchen alle zu sammeln. Weil das sind die Collectibles im Spiel. Ach, come on. Falls ich zu oft failen sollte, werde ich es einfach rausschneiden. Aber ich muss echt sagen, die Musik ist geil. Trench Warfare heißt dieser Ort. Oh nein! Ach, komm! Ich weiß nicht, was ich falsch mache. So, jetzt aber! Jetzt aber! Jetzt aber! Nein! Ach, come on! Jetzt aber! Yes! Congratulations! Du hast ein shiny Trinket bekommen. Einer von 20. Ich weiß gar nicht, was Trinket heißt, aber ich werde euch hier mal einblenden, was das heißt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber eins davon haben wir! Eins von 20, wie es scheint. Jetzt noch lebendig zurückbekommen. Ich hoffe, ich muss nicht unbedingt lebendig zurückkommen. Nein, muss ich nicht. Okay, zum Glück. Ach warte, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich das. So müssen wir das machen. Ah, und da geht's weiter. Oh, kacke. Das ist cool. Ich mag, ich mag solche Spiele. <lacht> Viele von euch wahrscheinlich auch, deshalb ähm, gucke ich mal, dass ich euch in der Beschreibung einen, einen Link zur Steam-Page schicke. Schicke. Reinschreibe. Faustich. Ah, ich habe mir die Map sich anschauen. Ich habe jetzt Enter gedrückt. Jetzt ist die Map. Die Crew, es gibt uns, Viridian, that's you, Vermillion gibt's noch, Violet, Verdigris, Vitellery und Victoria. Ähm, um, Action to save the game. Komm, wir save mal unser Game. Zack. Oh Gott, äh, was bist du denn? <lacht> Fußgänger, das Verkehr hier ist. Warte, was stand da. BBB busted. Und the sensible room. Uh, think fast ah, ich hab nur gelesen sorry driller aber was exhaust irgendwas exhaust shoot Wait, what was soll man machen ich kann doch nicht wechseln what? und da kann ich auch nicht lang hm? ach einfach runter Sorrow. Oh. Ich werde sehr oft im Spiel sterben, es gibt Achievements, wenn man nicht stirbt in dem Spiel, aber komm. Ihr könnt echt nicht erwarten, dass ich sowas in einem Blind-Let's-Play schaffe. Ach kacke. Okay. Und jetzt wieder zurück? Oh Gott! Das wollen jetzt nicht ernsthaft, oder? Okay, komm, let's go. Yes! Ich hab's geschafft. Gab's da noch irgendwas? Moment, ich wollte noch, wollt noch gucken, ob es noch was gab. Okay, da gibt es noch was, aber kommen wir später hin, glaube ich. If you refer, you can press up or down instead. Ja, dann mach ich ab. Quicksand. Ach, das ist Quicksand, okay. Oh lol. <lacht> The tomb of mad Caru. Ist das mad Caru? Hi mad Caru, wie geht's dir? Aua, mad Caru ist wohl sehr mad. I'm sorry, mad Oh. Brass send us under the top. Okay. Brass Brad. Und warum sendt er uns under the top? Finde ich nicht so nett von ihm. Mensch, Mad. Äh, Brad. Brass, was auch mal. A Wrinkle of irgendwas. Ein Teleporter! Ich kann damit zurück zum Schiff. A Wrinkle in time. Let's go! Ist das violett? Captain! Level complete! YOU HAVE RESCUED A CREW MEMBER! Vier fehlen noch. Alles klar. Also, Doktor, hast du irgendeine Idee, was diesen Crash zustande gebracht hat? Es gibt irgendeine Art bizarres Signal, das mit dieser Welt in Verbindung steht, oder irgendwie sowas. Es hat das Schiff dazu gebracht, die quantumposition zu verlieren abzustürzen und dann in diese diese dimension abzustürzen oh nein aber ich denke wir sollten in der Lage sein das schiff zu reparieren und hier rauszukommen solange wir das die ganze crew zusammen haben ah okay ich weiß ich weiß überhaupt nichts über dieses über diesen ort Unsere Freunde könnten überall sein. Die könnten so in Gefahr sein. Kann. Können die sich nicht hier zurück teleportieren? Nee, außer die finden irgendeine Art und sich mit uns zu kommunizieren. So wie du. Aber das werden die wahrscheinlich nicht. Die können dann nicht einfach das Signal nehmen und den Teleporter benutzen, wenn die nicht wissen, wo das Schiff ist. Ah, okay. Also, was können wir tun? Wir müssen sie finden! Geh raus aus dieser Dimension und guck irgendwo, wo die vielleicht sind. <lacht> also such sie. Okay. Okay, wo fangen wir an? Nun, ich habe hab versucht rauszufinden, ähm, wo die sind mit diesen Schiff-Scannern. Es, es funktioniert nicht, aber ich werde schon irgendwas finden. Okay. Diese Punkte tauchen auf als Scans von hohen Energiemustern. <lacht> es ist eine gute Chance, dass dort da Teleporter sind. Was bedeutet, dass die dort irgendwo da sind. Oder irgendwas Besonderes dort ist. Da solltest du auf jeden Fall hin. Da sollte auf jeden Fall.. Eine, das sollte auf jeden Fall eine gute Idee sein, dort bei den Fragezeichen nachzuschauen. Asla! Okay, ich werde dort dann hingehen und schauen, was ich so finden kann. Ich werde hier bleiben und du kannst äh, mich fragen, falls du Hilfe brauchst. Alles klar? Hi Violet. <lacht> ich fühle mich ein bisschen. Äh, das, ist für, das ist zu viel für mich, Doktor. Wo, wo, wo fange ich an? Denk dran, dass du Enter drücken kannst, damit du sehen kannst, wo du auf der Map du bist. Guck nach Areas, die Fragezeichen beinhalten. Alles klar. Alles wird okay. Was ist damit? Keyword okay, Terminals oder sowas. Ship Radio, Status Broadcasting. Okay, da passiert nichts. Hm. Die Dinger funktionieren nicht. Oder? DSS Soul Eye, Ship Navigation Controls. Error, error, cannot isolate the dimensions, coordinates, interference detected. Hm, okay. Dann lassen Sie raus ist das hier jukebox songs <lacht> die die die lieder die du auswählst die werden so lange spielen bis du aus dem schiff rausgehst ah die trinkets sind dafür da damit man neue songs freischaltet Neu, das, die neuen lieder schaltet so bei fünf trinkets frei pushing onwards okay cool passion for exploring <lacht> Dies sieht nach einem guten Ort aus, diese glänzenden Dinger zu verstauen. Victoria liebt es zu studieren. Was für interessante Dinge wir auf unseren Abenteuer finden. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hoffe auch. Okay, hier ist unser Lager von den Dingern. Alles klar. So, let's go. Hier ist ein Teleporter. Gehen wir mal da rein. Ach, wir können uns jetzt entscheiden, wo wir hin sollen. Pff, will ich da hin? Nein, eigentlich will ich da nicht hin. Komm, wir hier. Oh, lol, meine Augen. <lacht> ähm, ich würde sagen, nach rechts. Hier geht's runter, ne? Ja, let's go. Huiiii! Oh Gott, was, was passiert hier? Warte, warte, Moment, Moment, das ist mir zu viel. Äh, nach rechts, I guess? Geh okay, jetzt blau. Äh, Leute. <lacht> Wo bin ich hier? Äh, was? Was? Hallo, wo bin ich hier? Oh Gott, das war keine gute Idee, oder? Das ist ein Checkpoint. Wo, wo bin ich? Okay. <lacht> Fangen wir oben links an und bauen uns nach rechts rüber, falls es funktionieren sollte. Okay, ist ein Checkpoint. Wo sind wir? Können wir nach da? Ne, hier gibt es nichts. Da könnte man lang, oder? Da gibt es doch bestimmt irgendwas. Vielleicht so ein Trinket oder so. Ein Getränk, ein Trinket. <lacht> Nö, nee, ist nichts. Echt jetzt? Hier überall Wand. Dann, dann lass nach äh, unten. Nach unten links hier. Uäh! Gibt's hier irgendwas? Wo sind wir gerade? Doch, wir sind in der Nähe von einem Teleporter, glaube ich. Und ich habe gerade einen Fehler begangen, glaube ich. bin ich? Oh Gott. Ja, ich habe definitiv einen Fehler begangen. ja. Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Hier ist ein Checkpoint. Aber hier können wir nach oben. Oh, verkackt, oder? Na, obwohl, wir sind gleich da. Ich glaube, hier geht nach lang zu dem Teleporter. Habe ich recht? Ja, nach oben. Hier nach oben. Hier? Oh Gott, oh Gott. Was habe ich gemacht? Checkpoint, Checkpoint. Ah. Moment. Ich glaube, hier nach rechts. Hier lang, glaube ich. Gibt es einen Teleporter? Uh, hu, Zack, wo bin ich jetzt? War der nicht hier? Oder nein? Moment. Okay, ich bin irgendwie verwirrt bei dem von dem Spiel. ist ein bisschen Explora Exploration, wie ich merke. Hm. Ist, ist ganz cool so. ist nur ein bisschen blöd jetzt für mich, weil ich wieder spiele Blind und ich will es jetzt playen. Ja, aber wir werden schon herausfinden, wo wir sind. Und ich glaube, wir sind hier richtig, oder? Also es ist ja eigentlich egal, wie wir uns erst retten, denke ich mal. Oh Gott. Ja, wir sind hier in einer... Art und Weise schon richtig. Aua. Voll ins Auge reingepiekst. Das muss wehtun. Ah, okay. So, zack. Moment. Zack. Ich bin so voreilig. Voreilig, meine ich. Okay, gut. Wir sind... Ganz in der Nähe. Das ist gut. Da ist ein Trinket. Wir haben... Ein shiny Trinket. Zwei von 20. Alles klar. Nice. Okay, mehr gibt es hier nicht. Das war nur fürs Trinket. Alles klar. Wir wissen ja eh, was ich alle sammeln werde. Falls ich vielleicht am Ende des Spiels nicht gefunden habe, werde ich sie euch noch reinschneiden. Okay, Problem ist jetzt nur, wir müssen wieder raus. Also, das Checkpoint war eigentlich dumm einzusammeln. ich voll veräppelt, der Checkpoint. Nein. Gott, jetzt muss ich noch zurück. Komm. Oh, nice. Gut. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Ich glaube, ich versuche erstmal nach oben links zu kommen. Weil da gibt's irgendwas. Da würde ich gerne hin. Du. Oh, hier ist was. Ist das hier? Ich komme auf der anderen Seite raus? <lacht> oh Mann, warte. Eigentlich will ich da hoch. Kommt, wir fliegen da oben. Whee. Hier ist ein Teleporter, oder? Ja, hier ist ein Teleporter, Leute. Wir haben einen Teleporter gefunden. Nice. Research Notes. With just a small modification to the usual parameters, we were able to sta stabilize an infinite tunnel. Ah, wir können uns einen oder? Moment, geht das? Nö, aber da ist jetzt auf jeden Fall ein Tunnel. Alles klar. <lacht> ähm ja gut, dann haben wir den Teleporter zumindest schon mal. Weiß nicht, ob der uns was bringt, aber hey. Ich habe was geschafft. <lacht> Aua. Ah, hier bin ich ja wieder. Okay. Alles klar. Zack. So. Dann machen wir hier weiter, würde ich sagen. Aua. Zack, zack, zack. Okay, das funktioniert. <lacht> ah, das ist so... Was ist das? Hm? What? Wo bin ich? Das ist wieder so ein Teleport-Ding. Okay. Das Spiel ist irgendwie seltsam. Aber ich mag's. Ich mag's. Da rein, glaube ich. Wir Müssen in den Innenring rein. So. Nice. Okay. Hui. Das ist cool. Mir gefällt das. Warte, da oben ist was. Hä? Wie kommt man denn da hin? Okay. Okay. Checkpoint. Wo sind wir? Okay, ich weiß es nicht. Kann man hier runter? Warte, bevor ich da runtergehe. Okay, das ist ein Labyrinth. Okay, komm. Gehen wir irgendwo lang. Hm. Auch unten. Äh, uh, okay. Ich mag mein die Musik sehr. Die ist echt cool. Warte, was? Oh, ich dachte gerade, das wäre. Der gleiche Raum die ganze Zeit. Aber nein, es ist ein anderer Raum. Der exakt gleich aussieht. Wo bin ich jetzt gerade? Es ist so verwirrend. Wo bin ich? Ich bin in Labyrinth gefangen. Hier kann ich nach oben. Ich werde mein, sehr auf die Map benutzen müssen, Leute. Gewöhnt euch einfach dran hier ist ein Trinket. 3 von 20. Wir werden auf jeden Fall alles auf der Map sehen. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge an diesem Punkt wiedersehen. Lasst ein Like da und Glocke aktivieren. Und ihr kennt das alles. Haut rein, Ciao!